Einmal Schaufel fertig los, denn es geht an die Strände Mallorcas. Zuerst Alcudia, eine hervorragende Mischung aus leicht zugänglichem Tourismus und authentischer mallorquinischer Kultur im Norden der Insel. Es ist eines der beliebtesten Resorts dort, es kann also schon voll werden. Aber weil es touristisch ist, wird es dir auch nie an zu essen, Einrichtungen, Duschen usw. So mangeln. Danach kommt Cala der größte und beliebteste Strand an der Ostküste Mallorcas. Hier gibt's auch nicht nur den Strand. Restaurants und Geschäfte säumen die Promenade und die umgebenden Straßen. Wo anfangen? Guter Rad ist da schon teuer. Nördlich von Calamior liegt unser nächster Strand, Calabona. Die Strände hier sind kleine Buchten mit künstlichen Brechern. Sie sind meist sandig, aber es gibt auch einige Steine. Ein sehr geschäftiges Resort mit Hotels samt All-Inclusive-Paketen, Restaurants, Bars, Mini-Lebensmittelgeschäften und so weiter. Und nachts wird es noch lebendiger. Da steppt der Bär. Camp de Mar hat es seines exklusiven Geschmacks ganz oben auf die Liste geschafft. Der Strand selbst ist zwar recht klein, sodass sie wahrscheinlich besser ihr Handtuch hinlegen, als es zu werfen. Und natürlich können die Sommermonate sehr voll werden, aber deswegen geht man ja wahrscheinlich nach Mallorca. Was Camp de Mar jedoch so besonders macht, ist diese winzig kleine Insel, die direkt vor dem Strand liegt und die du auch nur über eine Brücke erreichst. Diese Insel ist dem Restaurant gewidmet, das darauf sitzt. Es heißt La Ilieta. Es ist wirklich exklusiv und ich dachte, es wäre eher teuer, aber es sieht eigentlich ziemlich vernünftig aus. Die Tische sind sehr begehrt, daher sollte man unbedingt vorher reservieren. Als nächstes Palma, die Hauptstadt der Insel. Ich liebe Palma, wegen dem Drumherum. Hier gewinnt das Ganze von Palma. Es fühlt sich ein bisschen an wie der Strand von Barcelona, da er urban ist und tatsächlich direkt gegenüber dem Stadtzentrum liegt. Und dann solltest du den Blick gerade ausrichten. Die Kathedrale von Palma, was für eine Silhouette. Nummer 6, Calador, was eigentlich goldene Bucht bedeutet. Das Gebiet der Calador hat fünf kleine Strände, oder genauer gesagt winzig kleine. Es ist ein wirklich wunderschöner Strand, Sie werden sehen, wie weiß und fein der Sand ist. Und so wie es aussieht, gibt es einige Bars und Restaurants und Geschäfte direkt am Strand, sodass Sie nirgendwo sonst hingehen müssen. Sie müssen sich nicht in Schale oder sonst was werfen, nichts dergleichen. Schuhe? Wieso auch? Barfuß ist in. Sie brauchen nur was, um Ihr Geld aufzubewahren. Schließlich sind wir in Santa Ponza. Erste Eindrücke? Wir haben ein McDonalds, Subway, Irish und Scottish Bars gesehen. Es gibt Musik, Leute sind mit Quads unterwegs, es gibt Mietwagen und Massagen am Strand. Es ist lebhaft, überall ist Verkehr, überall sind Touristen. Es ist verrückt. Dies ist jedoch im Vergleich zu Magaluf und Palmanova, die seine Nachbarn sind, die eher ruhigere Szene. Wir sind an der Südwestküste der Insel. Eher für die 18- bis 30-Jährigen. Da sind sie also, die sieben Strände Mallorcas. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.